Nominiert in der Kategorie Innovative Konzepte sind. Das Projekt Essen Packt An. Das besondere soziale Netzwerk. Die Initiative Essen Packt An bildete sich, nachdem eine Gewitterfront 2014 Essen und Umgebung verwüstete. Über Facebook fanden sich Hilfskräfte, die Sturmschäden beseitigten und beim Wiederaufbau halfen. Mittlerweile ist aus der Zusammenkunft von spontanen Helfern eine von vielen Seiten unterstützte Gemeinschaft geworden. Sie engagiert sich im Bevölkerungsschutz und setzt sich mit unterschiedlichen Projekten dafür ein, Menschen vom Rand der Gesellschaft in ihre Mitte zurückzuholen. Organisiert über die sozialen Medien. Das Projekt Sicheres Flüchtlingsheim Darmisch-Preewald mit vereinten Kräften. In der Flüchtlingskrise wurden viele Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen. Im Landkreis Darmisch-Preewald stieg hierdurch das Einsatzaufkommen der Hilfsorganisationen stark an. Doch anstatt nur einzeln tätig zu werden, entwickelten Polizei, Feuerwehr, Unfallhilfe, der Landkreis und das Amtsgericht gemeinsam ein inhaltlich vernetztes Aufklärungsprogramm für die Flüchtlinge. Es reicht von Drogenprävention über Erste Hilfe bis zum Verhalten im Brandfall und wird direkt in den Unterkünften durchgeführt, was den gegenseitigen Respekt im täglichen Zusammenleben fördert. Das Projekt UNSER NOTARZT in Adenau. Der Notfallhilfe helfen. Um die schwächer werdende notärztliche Versorgung auf dem Land zu stärken, hat der Förderverein St. Josef Krankenhaus Adenau ein zukunftsträchtiges ehrenamtliches Nachwuchsprogramm ins Leben gerufen. Es richtet sich an Notärzte, Medizinstudenten, Notfallsanitäter und Katastrophenschützer. Das wegweisende Angebot reicht von Teamtrainings unter extremen Einsatzbedingungen über Ausbildungen an modernster Medizintechnik sowie Beteiligungen an wissenschaftlichen Fachveröffentlichungen bis hin zum Austausch mit Notarztstandorten in ganz Europa.